Hallo alle zusammen. In diesem Video werden wir über das ZFS-Dateisystem sprechen. Wir werden seine Struktur, Merkmale und Nachteile betrachten. Das ZFSE oder z file system ist ein Dateisystem, das ursprünglich von SanMigros System für das Betriebssystem Solaris entwickelt wurde. Es unterstützt große Datenmengen, kombiniert die Konzerne eines Dateisystems eines logischen Festplattenmanagers und physischen Medien sowie eine einfache Verwaltung von Speichervolumens. Es ist das Dateisystem der nächsten Generation, das ursprünglich für NAS-Lösungen mit verbesserten Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Systemen ist ZFS ein 125-bit Dateisystem, das praktisch unbegrenzte Speicherkapazität bietet. ZFS ist ein Open-Source-Projekt und steht unter CDL Lizenz. Um das ZFS-Dateisystem verwenden zu können, müssen Sie entweder VWC oder ein Betriebssystem installieren, das den lumos kernel verwendet, einen Ableger des Open Solaris-Kernels. Wenn Sie fest in Ubuntu verwenden möchten, müssen Sie die Unterstützung manuell hinzufügen, was mit ein paar Befehlen leicht zu bewerkstelligen ist. Wir werden später darauf zurückkommen, aber jetzt wollen wir uns erst einmal die Vor- und Nachteile des Dateisystems ansehen. Zu den Vorteilen des ZFS-Dateisystems gehören die folgenden. Sie hat die Verwaltung vereinfacht. Volumen, Rate und Datensystemverwaltung sind hier vereint. Sie benötigen äh, nur wenige Befehle, um Volumes, Redonanzstufen, Dateisysteme, Komprimierung, einhängige usw. So zu erstellen. Es erleichtert auch die Überwachung, die zwei oder sogar drei kleinere Ebenen zu sehen sind. Der nächste Vorteil ist die Gewährleistung der Dateiintegrität. Wenn Daten geschrieben werden, wird eine Prüfsumme berechnet und mitgeschrieben. Später, wenn die Daten ausgelesen werden, wird die Prüfsumme erneut berechnet. Wenn die geschriebene Prüfsumme und die gelesenen Daten nicht übereinstimmen, wird ein Fehler festgestellt. Das System wird dann versuchen, einen solchen Fehler automatisch zu korrigieren. CFS lässt sich außerdem gut skalieren, dass neue Geräte hinzugefügt, der Cache verwaltet werden kann usw. Kopierfunktion bei Schreiben In den meisten Dateisystemen sind die Daten nach dem Überschreiben für immer verloren. In ZFS hingegen werden neue Informationen in einen anderen Block geschrieben. Die Metadaten des Dateisystems werden dann nach Abschluss des Schreibvorgangs mit den neuen Informationen aktualisiert. Dies führt dazu, dass die alten Daten im Falle eines Systemabsturzes oder eines anderen bösartigen Ereignisses erhalten bleiben. Er verfügt über integrierte auch Bewahrungsfunktionen wie Replikation der Prozess der Erstellung einer Kopie von etwas. Bei der Duplizierung handelt es sich um einen Prozess, der redundante Kopien von Daten eliminiert und die Schreibbelastung reduziert. Die Komprimierung ist eine Option, die Speicherplatz spart und die Geschwindigkeit erhöht, indem sie die Anzahl der für die Darstellung der Daten erforderlichen Bits reduziert. Stemmtschüsse? Eine Reihe von Referenzmarkierungen für Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt und klone eine identische Kopie von etwas. Aber wie jedes Datasystem hat auch ZFS seine Schwächen. ZFS leidet unter schlechter Leistung, wenn es zu 80% oder mehr ausgelastet ist. Ist es ein häufiges Problem bei Dateisystemen. Wenn ein Pool zu 80% ausgelastet ist, müssen sie entweder den Pool erweitern oder auf mehr Speicherplatz migrieren. Es gibt keine Möglichkeit, den Pool zu verkleinern. Sie können keine Geräte oder WDS aus dem Pool entfernen, sobald sie hinzugefügt werden. Zwar hat auch Einschränkungen bei der Änderung der Art der Redonanz. Mit Ausnahme der Umwandlung eines einzelnen Festplattenpools in einen Spiegelpool können Sie den redonanz -Tipp nicht ändern. Wenn Sie sich für eine Redonanz Art äh, entschieden haben, besteht die einzige Lösung darin, diese zu zerstören und eine neue zu erstellen, indem Sie Daten von Sicherungskopie oder einen anderen Ort wiederherstellen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internetbrowserverlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen.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 Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, wie man CFS in einem Linux-Betriebssystem am Beispiel von Ubuntu Version 20.04 äh, installiert. Für die Installation benötigen wir ein Terminal, das wir mit der Tastenkombination Storage Plus Alt und T starten. Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um nach Anwendungsupdates zu suchen. Nach der Eingabe des Befehls fragt das System nach einem Passwort, geben Sie das Wortpasswort ein und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie den folgenden Befehl zur Installation ein. Nachdem Sie den Installationsbefehl ausgeführt haben, geben Sie zur Bestätigung I ein und drücken Sie Eingabe-Taste. Dadurch wird der Installationsvorgang des Softwarepakets gestartet. Um die Installation zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Das Ergebnis ist die Aufgabe der Softwareversion. Sie können nun einen Speicherpool mit dem virtuellen Gerät Dev erstellen. Ein Speicherpool ist eine Gruppe von einem oder mehreren virtuellen Geräten, auf denen Daten gespeichert werden. Der CFS-Pool oder z Pool dient als Dateicontainer auf höchster Ebene im gesamten CFS-System. Es wird verwendet, um ein oder mehrere Dateisysteme oder Blockgeräte zu erstellen. Die Dateisysteme und Bloggeräte teilen sich den verbleibenden pool speicherplatz Die Partitionierung und Formatierungsvorgänge werden vom Safari-System durchgeführt. Ein virtuelles Gerät kann aus einem oder mehreren physischen Geräten bestehen. Es kann ein Pool oder ein Teil eines Pools sein und einen Redonanzgrad von Miro, Triple Miro, RAID-Z, RAID-Z2 oder RAID-Z3 haben. RAID-Z ist eine Implementierung eines modifizierten RAID-5. In CFS ist er in der Lage, Fehler und Schreiblücken zu beseitigen, die im ursprünglichen RAID 5 auftreten. RAID C1 erfordert mindestens drei Festplatten für den Betrieb, zwei Festplatten für die Speicherung und eine für die Parität. RAID C2 erfordert zwei Festplatten für die Speicherung und zwei für die Parität. Und RAID C3 erfordert mindestens zwei Speicherplatten und drei Festplatten für die Parität. Schauen Sie sich nun an, wie man ein Rätsel von Laufwerken erstellt. Der erste Schritt besteht darin, die Laufwerke zu bestimmen, die für den Aufbau des Raids verwendet werden sollen. Um die eingebundenen Laufwerke zu überprüfen und festzustellen, welche benötigt werden, verwenden Sie fdisk. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Liste der Laufwerke zu erstellen. Daraufhin wird eine Liste von Festplatten mit detaillierten Informationen zu jeder Festplatte angezeigt. Ich zeige Ihnen zum Beispiel, wie Sie RAID the Level 1 aufbauen, das ein Analogon zu RAID 5 mit einer Qualitätsplatte ist. So kann das RAID weiterlaufen, ohne dass Daten verloren gehen, wenn ein Laufwerk ausfällt. Ich habe drei Festplatten: DEVCCD, DfCD und DEVCDF. Ich werde einen Pool namens Data erstellen. Dazu werde ich den folgenden Befehl ausführen. Wenn ein Fehler auftritt, können Sie nach Spool Create einen Befehl mit dem Parameter f ausführen, der den Befehl erzwingt. Um den Einhängspunkt nach der Erstellung des Pools herauszufinden, führen Sie den Befehl. Aus der Aufgabe geht hervor, dass der Pool in sData angehängt ist. Um den Anhangspunkt für den Pool zu ändern, verwenden Sie die folgende Syntax. In diesem Beispiel habe ich WarPool als neuen Einhängungspunkt verwendet. Überprüfen Sie den neuen Punkt. Sie können Verzeichnisse in Speicherpools erstellen. Für das Beispiel werde ich ein Verzeichnis namens MiData erstellen. Und um alle ZFS Speicherpools auf dem System anzuzeigen, führen Sie diesen Befehl aus. Und um die Konfiguration und den Status jedes Geräts im ZFS Pool zu erfahren, führen Sie den Befehl Status aus. Um Ereignisse anzuzeigen und Probleme zu beheben, geben Sie den folgenden Befehl ein. Um eine weitere Festplatte zum ZFS-Speicherpool hinzufügen, führen Sie den Befehl mit dem Namen der hinzufügenden Festplatte aus. Nachdem Sie das Laufwerk hinzugefügt haben, sehen Sie den Status des Pools. Um den ZFS-Speicherpool zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Mit diesem Dateisystem können Sie einen Snapshot Ihres Puls erstellen. Ein Snapshot ist eine schreibgeschützte Kopie des Dateisystems, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt wird. Sie können Snapshots von ganzen Datensätzen oder Puls erstellen. Der Snapshot enthält die ursprüngliche Systemversion des Dateisystems zusammen mit allen Änderungen, die nach der Erstellung des Snapshots vorgenommen wurden. Einfach ausgedrückt, wird beim Erstellen eines Snapshots eine differentielle Schreibgeschützte kopie erstellt. Der Befehl zum Erstellen eines Snapschusses lautet sefair-Snapshot, gefolgt vom Namen des Snapschusses. In diesem Beispiel habe ich es Data mit Data verwendet, um den Snapshot zu erstellen. Um den Snapshot zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Falls erforderlich, kann der Snapshot übernannt werden. Sie können Änderungen rückgängig machen, indem Sie eine Snapshot rückgängig Operation durchführen. Beachten Sie, dass dabei alle Änderungen seit der Erstellung des Snapshots verloren gehen. Um zum gewünschten Snapshot zurückzukehren, müssen Sie den Befehl ZFS äh, Rollback mit dem Namen des gewünschten Snapshots ausführen. Dadurch werden alle Änderungen, die nach dem Snapshot in dem Verzeichnis vorgenommen wurden, rückgängig gemacht. Mit diesem Befehl wird das System auch das richtige Datum zurückgesetzt. Nach Abschluss des Rollbacks können Sie prüfen, ob sich im Verzeichnis gelöschte post snap dateien befinden. Schnäppschüsse können in einer Datei gespeichert und zurückgeschickt werden, was sich verfolgbarend für die Anstellung von Sicherungskopie oder Senden von Kopien über ein Netzwerk, zum Beispiel über diese, zur Replikation eines Dateisystems eignet. Der Befehl Send sendet einen Schnappschuss des Dateisystems, der an eine Datei oder an einen anderen Rechner in einen Tritt weitergeleitet werden kann. Der Befehl nimmt einen solchen Stream entgegen und schreibt eine Kopie des Snapshots zurück in das FS-Dateisystem. Erstellen Sie zum Beispiel einen weiteren Snapshot und speichern Sie ihn mit dem folgenden Befehl in einer Datei. Und dann kehren Sie es um, indem Sie einen Befehl wie dieses ausführen. Zusätzliche Skripte können verwendet werden, um die automatische Erstellung und Rechtfertigung von Snapshots einzurichten, zum Beispiel auf einem Server mit dem SSH-Protokoll. Und wie bereits erwähnt, erwarte ich ZFS die automatische Komprimierung von Daten. In Anbetracht der Leistung moderner Prozessoren ist dies eine nützliche Option, da eine geringere Datengröße bedeutet, dass weniger Daten physisch gelesen und geschrieben werden müssen, was zu schnelleren EA-Vorgangen führt. CVS bietet eine große Auswahl an Komprimierungsmethoden. Die Standardeinstellung ist LC4, ein landungsfähiger Ersatz für LCJB. der eine schnellere Komprimierung und Datenkomprimierung als LCB mit einer etwas höheren Kompressionsverhältnis bietet. Um den Komprimierungsgrad zu ändern, können Sie den Befehl verwenden. Oder Sie können sogar die Art der Komprimierung ändern. Zeigen Sie den Komprimierungsgrad an. Die sicherste Wahl ist LC4, da es wesentlich schneller als alle anderen Optionen ist und eine gute Leistung bietet. In diesem Sinne ist ZFS definitiv ein Datasystem, das eine breite Palette von Funktionen bietet. Es verwaltet nicht nur Daten auf effiziente und innovative Weise, sondern ermöglicht im Notfall auch eine unterbrechungsfreie Datenwiederherstellung. Außerdem kann im Falle eines Ausfalls das gesamte System mit Hilfe der Schnappfunktion einfach wiederhergestellt und auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt werden. Wenn Sie Probleme mit verlorenen ZFS- und raid z dateisysteminformationen haben, verwenden Sie Hetman RAID Recovery. Sie können es verwenden, um versandlich gelöschte Dateien aus einem ZFS-Dateisystem wiederherzustellen oder um Informationen aus einem abgestürztes RAID-Z-Array abzurufen. Das Programm hilft bei Absturzes, Formatierung, Überschreiben und anderen Fällen von Datenverlust.